Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Anordnungsfrage in Ilias erstellen. Sie können in Ilias eine Frage direkt in einem Test erstellen oder aber auch in einem Fragenpool. Diese Variante möchte ich Ihnen zeigen. Klicken Sie dafür auf Frage erstellen und wählen Sie hier den Fragetyp aus, entweder Anordnungsfrage vertikal oder horizontal. Ich beginne zunächst mit vertikal. Klicken Sie auf Erstellen um die Frage zu erstellen und beginnen Sie hier direkt damit, der Frage einen prägnanten Titel zu geben. Geben Sie hier im Bereich Ihre Frage ein. Wichtig ist bei Anordnungsfragen, dass Sie den Lernenden angeben, wie sortiert werden soll, sprich von oben nach unten oder von unten nach oben, beziehungsweise später bei der horizontalen Frage von links nach rechts oder rechts nach links. Und auch wie hier in unserem Beispiel, dass die kleinste Zahl zuerst oben erscheinen soll. Sie können dann hier die Bearbeitungsdauer überspringen. Die ist derzeit deaktiviert. Wir geben die Anzahl der Punkte. In unserem Fall geben wir fünf Punkte und geben hier unten die Antwortmöglichkeiten ein. Sie sehen auch schon hier, wie auch im Hinweis vermerkt, die Reihenfolge, wie Sie hier die Zahlen anordnen, bzw. die Antworten, ist dann auch die korrekt. Also achten Sie besonders darauf. Sie holen sich hier mit dem Plus weitere Antwortfelder und geben dann hier Ihre Antworten ein. Sollten Sie sich vertan haben, können Sie auch ganz einfach hier mit den Pfeilsymbolen Ihre Antworten noch sortieren. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Eingaben zu sichern. Sie können sich nun im Bereich Vorschau Ihre Frage anschauen, so wie sie in einem Test erscheinen würde. Sie können das auch gern schon probieren und die Terme richtig anordnen. Das war die Anordnungsfrage Vertikal. Nun möchte ich Ihnen auch noch die Anwertung, Anordnungsfrage Horizontal erstellen zeigen. Hier beginnen wir wieder mit dem Fragetitel. Und auch die Frage wird mit eingestellt. Hier sollen die Lernenden zeitliche Geschehen anordnen. Auch hier Bearbeitungsdauer können Sie gerne ignorieren. Und hier wäre der anzuordnete Text. In dem Hinweis hier unten sehen Sie, dass die Begriffe mit einem doppelten Doppelpunkt getrennt werden voneinander. Bitte nehmen Sie kein Leerzeichen, Sie sehen das auch hier. Das ist also wirklich der Erste Weltkrieg in unserem Fall mit einem Doppelpunkt ohne Leerzeichen vom nächsten Ereignis, Fall der Berliner Mauer getrennt wird von beispielsweise der Covid-19-Pandemie. kämen dann noch die Punkte an. Ich gebe hier mal drei Punkte und speichern das ab. Oben in der Vorschau sehen wir wieder, wie die Frage dann im Test erscheinen würde. Und wie hier angegeben, das früheste Ereignis zurück ganz links stehen. Das wäre in unserem Fall hier der Erste Weltkrieg und die beiden anderen sind schon richtig angeordnet. Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß und Freude beim selbstständigen Erstellen dieses Fragetypes.